Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen, Herr ja, im Gegensatz zu heute war letzten Samstag ja ein super Wetter. Und ich habe mich da am Nachmittag mit einer netten, jungen Dame im Dreisam-Ufer-Café getroffen. Und wir haben zusammen einen prickelnden Eistee getrunken. Der prickelnd war nicht nur der Eistee, sondern auch unser Treffen. Ich sehe, dass die Hand immer näher kam. Und ich war so ziemlich aufgeregt, weil es ja nicht so alltäglich ist <lacht> und mir ist halt was ganz Dummes passiert. Nämlich das Eistee-Glas ist mir aus der Hand gerutscht, die gesamte Siffe lief über den Tisch und ich dachte, einfach nur heilig. Tja, wie rettet man so eine Situation? Hm. Ich habe danach gedacht mir kam ziemlich schnell da eine geniale Idee, zumindest dachte ich, dass sie genial ist. Ich habe gesagt, wusstest du eigentlich, dass ich zaubern kann? Die hat mich natürlich ganz irritiert angeschaut und hat gesagt, ja, was? Und ich so, ja, ich schaffe es, dass der Eis hier aus dem Untersetzer von alleine wieder ins Glas zurückgeht. Es wird komplett fast komplett. Es wird fast komplett eingezogen und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist umdrehen, das den Eistee genießen zum Wohle. Ist ein bisschen wachsig im Abgang, aber echt lecker. Vielen Dank. Was könnte denn eine Erklärung für den Effekt sein? Die Kerze verbraucht halt die Luft ähm, im, im Glas und dadurch entsteht Unterdruck und das Wasser wird nach oben gesogen. Okay, du hast die Erklärung, mehr. Äh Das habe ich mal irgendwo <lacht> gesehen im Fernsehen, weil wir wissen, was. Da. Ah, okay. <lacht> was wir jetzt machen, wir werden forschen. Das heißt nicht wir, sondern wir. Ihr werden anhand des Forschungskreislaufs vorgehen, das haben wir schon mal gesprochen am Montag. Aber dadurch, dass es wärmer ist, dehnt sich es aus. Deswegen steigt das Wasser. <lacht> nee, das kann ja nicht sein, dass man dadurch, dass sich das Schreibt einfach das CO2 mehr Volumen verbraucht als der Sauerstoff, dadurch wird das Wasser nach unten gehen, nicht nach oben. Deswegen kann das nicht sein. Oder das, das Wachs kann CO2 aufnehmen. Mhm. Oder das Wasser. Oder das Und dann probieren ja. wir das hier aus. Also. Dann brauchen wir erstmal jetzt ein Glas, dann ein Bücherbecher. Ja, die Kerze brauchen wir wahrscheinlich aus dem Das also Eiswürfel brauchen wir das brauchen. Eistee brauchen wir noch und warte mal, warte mal, warte mal. Also tatsächlich gesunken. Vielleicht markieren wir mal. Hast du so einen Stift, wo man hier markieren kann? das ist ja irgendwie nicht anders oder ja, also. Aber das ist eigentlich so, ich glaube das ist besser abgelaufen ja und das ist früher Anna. früher gestiegen echt da habe ich jetzt nicht beachtet. ja irgendwie doch als das habe ja aber da ging ja, die Reaktion, die Reaktion ja, noch einiges einiges ja. langsamer ja. Wie sah das Ende des Experiments aus? Also, da oben, oben. Das heißt, man müsste rausfinden, wenn man es wieder rauskriegt. Richtig. Könnte man durch Kerze drüber halten. Probiert es mal so rum. Okay, ich gebe euch mal keine weiteren Hinweise. Probieren jetzt. Ihr habt noch fünf Minuten. Noch fünf. Ja. fünf. Ja. <lacht> also das ist, das ist, das ist Aber es dauert das ist, das ist auf jeden Fall viel länger. Es dauert länger, es ist auch nicht mehr so stark. Ja. Ja. Also, jetzt um, bitte das Forschen unterbrechen und aufräumen und den Also ein großes Kompliment, ihr habt echt toll geforscht, ich glaube ihr hättet noch eine Stunde lang weitermachen können, vielleicht, ja, man es beim nächsten Experiment, dass ich euch einfach eine Stunde oder sogar noch mehr Zeit gebe, weil da waren noch ganz viele Aspekte, die ich entdeckt habe, woran ihr geforscht habt, Als echt gutes, großes Kompliment an euch. Eine Forschergruppe, Manuel, Serafina und Ballenschieben, die haben ein Ergebnis raus, das doch ziemlich verblüffend ist das möchten Sie euch mal vorstellen. Ja. Wir haben im Brecherglas Eistee drin, in der Petrischale ist es nur ganz wenig und wir haben rausgefunden, wenn wir jetzt die Luft da drin erhitzen, wie langsam Langsam. sieht man, das Glas geht aus dem Becherglas in die petri geht, geht aus dem Becherglas in die Petrischale. Und andersrum haben wir auch ausprobiert, wenn wir jetzt die Luft im Becherglas kühlen, was der Weinchen jetzt gerade machen wird. Ja, man sieht, das ist eigentlich langsam steigt wieder genau sieht man dass der Eistee geht wieder aus der Petrischale ins Glas rein ja, die Frage ist äh, Zauberei oder Physik äh, warum steigt das Wasser im Glas ähm, dann hatten wir die Hypothese dass nur mit heiß und kalt geht's halt ähm, dann haben wir geplant was wir alles für das Versuch brauchen also ein Glas eine Petrischale Eistee Feuerzeug äh, Eis und Wasser das mit dem Wasser haben wir noch nicht mehr geschafft. Der Adrian tun das jetzt mal in heiß rein. Ganz rein tun fast es hier oben an. Ganz rein bis zum Boden, es läuft nicht über. Jawoll. Wir beobachten mal, was passiert. Aha. Was hat es mit dem Experiment zu tun, gerade? Leonard? Ein Pilot in den Eulenmeierkolben dehnt sich eben aus und. Dadurch ist ein erhöhter Luftdruck in dem ganzen Schlauchsystem und dadurch wird der Kolben dann nach oben gepresst. Und der Motor läuft nur aufgrund von heiß und kalt. Punkt es bitte mal ins Kalte rein. Yeah.